Paul, Frage, wie kann man die Atmung feststellen, ob noch jemand atmet, wie kann man das feststellen? Man kann es daran feststellen, ob der Brustkorb hoch geht oder runter. Okay, Paul, wenn jemand eine Unterkühlung erlitten hat, ja, also sprich im Winter an die See gefallen, das ist, erklär uns bitte kurz, was macht man bei Unterkühlung? Wenn man bei Unterkühlung macht man zum Beispiel, wenn man im Auto eine Rettungsdecke hat, kann man die über einen drüber legen, aber immer mit der goldenen Seite nach oben. Cool. Das hat bis heute noch keine beantworten können bis jetzt. Hä? Okay. Ich bin der Erste, der das beantworten konnte. So, jetzt kommt die schwierigste Frage. Erklär uns, was ist das Ehrenamt? Ehrenamt. Ehrenamt ist, wenn man was freiwillig macht und dafür nicht bezahlt wird. Super. Alle drei Fragen richtig, genau. oder?